Prinz Rogers Nelson wurde am 7. Juni 1958 in Minneapolis, Minnesota, geboren. Sein Vater war Chef einer Tanzband und seine Mutter Nachtclubsängerin. Schon als Zwölfjähriger spielte er in Highschool-Bands. Er beherrschte bald etliche Instrumente und avancierte zum autodidaktischen Multiinstrumentalisten. instrumentalisten Prinz experimentierte mit Sounds und wurden 1978 von Warner Brothers entdeckt. Er unterschrieb einen Plattenvertrag und machte beinahe alles auf seinen ersten Alben selbst. Er schrieb die Songs, arrangierte und produzierte. Prinz fand eine begeisterte Feengemeinde, aber erntete auch harsche Kritik. Auf der Bühne schockte Prinz durch sein lastiges Auftreten und durch seine Kleidung. Er trug Damenstrümpfe und Dessous. 1984 erschien die Megacilla-Single Van Sie wurde sein internationaler Durchbruch und positionierte ihn neben Michael Jackson als erfolgreichsten farbigen Künstler der 1980er Jahre Prince wurde der erste schwarze Rockstar seit Jimi Hendrix. 1984 erschien auch sein erster Film Purple Rain in den Kinos. Der Streifen wurde ein Welterfolg, der Soundtrack verkaufte sich alleine in den USA über 10 Millionen Mal und wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. 1986 versuchte Prince diesen Erfolg mit seinem zweiten Film Under the Cherry Moon zu wiederholen, scheiterte aber Der Film wurde weder von den Kritikern noch vom Publikum angenommen. 1987 führte ihn sein Doppelalbum Sign or the Times zurück ins Rampenlicht Die darauf folgende Tour war ein riesiger Triumph. Am 11. September 1987 eröffnete Prince in Shanhassen, Minnesota, das Paisley Park Studio, ein privates Musikstudio Es verfügte über diverse Tonstudios sowie Räume für Konzert-, Video- und Filmaufnahmen. 1989 erschien Batman in den Kinos. Prince schrieb den Soundtrack und landete wiederum einen Millionenerfolg. Prince gründete 1991 die Band New Power Generation und lieferte das weltweite Nummer 1-Album Diamonds and Pearls. Die Singleauskopplung Cream erreichte ebenfalls die Chartspitze. Im Jahr 1992 kam es zwischen Prince und Warner zum Streit. Hintergrund war die Veröffentlichung von Alben anderer Bands, die Prince auf seinem Unterlabel Paisley Park vertreiben wollte. Prinz sah sich als Opfer des Labels und erschien in den Jahren 1994 und 1995 mit dem Schriftzug Sleeve auf der Wange Er tauchte sich und unthaft hat der Artist vor as Prince und das Symbol Prince gründete ein unabhängiges Label namens «And New Power Generation» und veröffentlichte hier die Single «The Most Beautiful Girl in the World» Am 14. Februar 1996 heiratete er seine Freundin Maite Garcia. Im Oktober kam sein Sohn Gregory zur Welt Er starb eine Woche nach seiner Geburt an den Folgen des Pfeiffer-Syndroms. Danach wurde die Ehe annulliert 1996 kam das vorletzte Album mit Warner heraus, Chaos und Disorder. Ab 1998 wechselte er zum Major-Label Arista und 1999 erschien das Album Reef und 2 Fantastic Im selben Jahr beglich er seine Restshow bei Warner und stimmte der Veröffentlichung des Albums The wohlt Old Friends for Sale zu Am 31. Dezember 2001 heiratete Prinz auf Hawaii die Kanadierin Manuela Testolini, eine Angestellte seines Unternehmens Basley Park Studio Die Ehe blieb kinderlos und am 24. Mai 2006 reichte Testolini die Scheidung ein. Nach längerer Zeit meldete sich Prinz im Jahr 2004 eindrucksvoll musikalisch zurück Er startete eine Welttournee unter dem Titel Musikologie, die ihn durch 96 Städte führte und rund 87 Mio Dollar einspielte. Ein neues Album kam im März 2006 unter dem Titel 3121 auf den Markt. Im selben Jahr wurde er mit dem Debbie Lifetime erschienen The World ausgezeichnet. 2010 erschien das Album 20. Mit Phase 1 und Hidden Phase 2 erschienen im Jahr 2015 seine zwei letzten Studioalben.